Mein Name ist Lavinia Jonika. Ich äh, grüße Sie ganz herzlich zu unserer letzten Session heute im äh, Grundlagenkurs Digitalisierungsstrategien in Studium und Lehre. Äh, wir haben das Thema Lehrende erfolgreich qualifizieren. Der Kreis ist fast vollständig, das ist die letzte Session, nachdem wir uns in der letzten Session mit Unterstützungsstrukturen beschäftigt haben, fehlt noch ein Thema und das ist das Thema Qualifizierung. Wie können Lehrende erfolgreich weiterqualifiziert werden? Und das ist unsere abschließende Sitzung und wir freuen uns sehr, dass wir dafür Julius Ottmar gewinnen konnten. Er ist seit 2015 ähm, Leiter des Projekts äh, Projekthaus und an der Technische Universität Braunschweig. Ähm, er war auch Koordinator der Peer-to-Peer-Strategieberatung an der TU Braunschweig und ist auch als Peer im Hochschulforum Digitalisierung tätig. Ich habe einen kleinen Impuls in drei Teilen. Ähm, als erstes verschiedene Perspektiven, die für uns an der TU bei der Frage was sind eigentlich unsere Rahmen für Qualifizierung relevant sind. Dann habe ich im zweiten Teil ein paar Ideen, die wir in der Qualifizierung umsetzen und ganz zum Schluss ein paar Learnings, die wir für uns gezogen haben. Was mir wichtig ist, ist, dass das Ganze ein Work in Progress ist. Das heißt, es verschiebt sich bei uns von Jahr zu Jahr. Ich hoffe, dass das vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen ein bisschen Impuls ähm, sein kann. Das hat in keiner Weise aber Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern das ist was, was für uns ähm, gut funktioniert und was ich auch äh, sehr gerne im Anschluss dann mit Ihnen kritisch diskutieren möchte. Ich starte mit den ähm, Perspektiven. Ähm, der Wissenschaft hat, Wissenschaftsrat hat 2017 geschrieben, Hochschulen ähm, sind Orte des Lernens und wir haben uns ganz stark gefragt, ähm, was bedeutet das, Ort sein, was, was heißt das für uns, ähm, ein Lernort zu sein. Ähm, Sie haben das an anderen Stellen, gerade im Kapitel zur Innovation, in dem Vortrag nochmal ähm, stark äh, gehabt, wie man Innovationsorte gestalten ähm, kann. Für uns war dieser Ortsgedanke bei Qualifizierung ähm, sehr wichtig. Was Sie hier sehen, äh, ist 70-2010. Das ist wahrscheinlich sehr vielen von Ihnen bekannt. Das ist eine Überlegung äh, zur Frage, ähm, was lerne ich eigentlich wann, in welchen Kontexten? Die grundsätzliche Idee ist, hier zu sagen, dass 10 Prozent des Lernens, äh, was man für die Arbeit braucht in formellen Weiterbildungskontexten, passiert. 20 des Lernens über den Austausch mit Peers und im Gruppenlernen und 70 Prozent äh, ist Lernen on the job, in der Erfahrung und der Bewältigung von Aufgaben in der Arbeit. Das heißt, die Bedeutung von formalen Weiterbildungssettings ist hier sehr klein. Das Ganze ist natürlich nicht ganz hart zu sehen, sondern ist vor allen Dingen eine Denkfigur, die auch zu kritisieren ist, weil es nicht funktioniert, dass man nur diese 70 Prozent sagt, das Lernen. Ähm, funktioniert an sich, sondern das braucht, damit diese Konstruktion klappen kann, ähm, Rahmung. Da gehe ich später noch mal drauf ein. Die Folie hier ist ein Blick auf Hochschulen als Organisationseinheit. Uns ging es darum zu sagen, dass das kein homogener Raum ist, sondern wir eigentlich drei ähm, Räume haben, die vor allen Dingen in der Frage der ähm, Innovationsfähigkeit und der Wandlungsfähigkeit ähm, Bereitschaft ganz unterschiedlich ähm, sind. Forschung als der klassische Innovationsraum, der sehr frei ist und der darauf angelegt ist, dass neue Ideen entstehen und ausgetastet werden auf der einen Seite ähm, und der Verwaltungsraum als bürokratisierter, formalisierter auf der anderen Seite und Lehre steht ähm, in vielen Teilen dazwischen. Wir haben viele Freiheitsgrade in der Lehre, auf der anderen Seite aber harte rechtliche Einschränkungen, äh, Begrenzungen durch curriculare Strukturen ähm, und damit äh, mittlere Freiheitsgrade und mittlere Organisationsgrade. Ein weiterer Blick auf Hochschulen ist, ähm, Hochschulen als lose gekoppelte Systeme zu verstehen. In Im Unterschied zu Unternehmen haben wir in Hochschulen viele Einheiten, die in vielen Punkten sehr autonom sind. Wenn Sie auf Fakultäten äh, gucken, die haben eigene Budgetierung, die haben eigene strategische ähm, Ziele und wir haben mehrere Systeme in einer Hochschule, die nicht zwingend in die gleiche Richtung äh, denken oder auch ähm, gehen müssen. Wir haben weiterhin ähm, bei Hochschulen als Expertinnenorganisation einen Weg der Professionalisierung äh, über Fachkulturen, das heißt, äh, die Art und Weise, wie ich meine Karriere voran, vorantreibe, gerade im, im akademischen Raum, ist geprägt durch durch Regeln, ähm, die über Fachcommunities entstehen. Das heißt, ich mache meine Karriere nicht in meiner eigenen Universität, sondern ich richte mich an den Fachcommunities ähm, aus bei der Frage, wie publiziere ich, wie forsche ich und eben auch, ähm, wie lehre ich und welche ähm, Lehrsettings sind angebracht und sind akzeptiert und sind auch ähm, tradiert. Und da habe ich dann innerhalb einer Hochschule mehrere dieser Fachkulturen, die gegebenenfalls auch gegenläufig sein können. Mit einem Blick auf Lehre ist Lehre ähm, über die Freiheit von Lehre und Forschung erstmal was Individuelles. Ich habe zwar den Rahmen curricularer Strukturen ähm, und Module, die ich als Lehrender bedienen muss, die Art und Weise, wie ich lehre, ist aber erstmal meine persönliche ähm, Angelegenheit und wurde lange ähm, auch als solche behandelt. Das heißt, die, der Diskurs um Vernetzung, um Austausch in der Lehre ist einer, der erst über äh, Lehr-Lernkulturen etabliert, werden muss. Es gibt ältere Texte, die ähm, sowas wie Lehrbesuche noch ähm, oder bei Interviews zu Lehrbesuchen das äh, beschreiben als äh, das Empfinden von Übergriffigkeit, wenn andere Professorinnen äh, mit in meiner Vorlesung äh, sitzen und das dann bewerten. Also diese Peer-to-Peer- äh, -Peer und Feedback-Kultur ist eine, die äh, nicht zwingend etabliert ist oder in dem System Lehre angelegt ist. Gleichzeitig ist Lehre Entwicklungsarbeit und das wissen Sie äh, alle, dass es, die, die, dass es in der Lehrentwicklung viele Personen gibt, die an der gleichen Lehre mitbeteiligt sind. Das ist Innerhalb einer ähm, Einrichtung sind es die Professoren, die wissenschaftlich Mitarbeitenden, ähm, die Hilfskräfte und gleichzeitig auch die Vernetzung zu Lehrmaterialien, die als OER oder auf anderen Wegen weitergegeben äh, und geteilt ähm, werden. Da haben wir eine eine Kultur des Teilens auf Materialebenen. Ähm, Und die letzte Perspektive ähm, ist die, Lehrinnovation als Hilfsinstrument zu benutzen. Das heißt, wenn ich im Folgenden von Lehrinnovation spreche, geht es uns nicht darum zu sagen, ähm, wir betreiben der Innovation der Innovation wegen, sondern Innovation äh, ist immer mit einem Zweck, Aufgeladen, das können strategische Ziele sein, das kann im Kontext der Lehre ähm, der Weg sein, Lehrqualität zu erhöhen. Und bei uns ist das, was eben auch mitspielt, Lehrqualifikation über Lehrinnovation zu vermitteln. Bis hierhin ähm, die angekündigten Perspektiven als äh, schnelles Antiesen, ähm, die sich die in verschiedene Richtungen. Ähm, laufen und die wir versucht haben, in der Idee, wie wir qualifizieren, zusammenzuführen. Die wesentliche Idee äh, war die Frage bei diesem 70-20-10-Modell, wie kommen wir auf die 100 Prozent? Also wie schaffen wir es, äh, eben einen Rahmen zu ziehen, der nicht nur diese 10 Prozent der formalen Weiterbildung fokussiert, sondern eben auch diese anderen 20 und 70 Prozent in der Entwicklung von Lehrkompetenz, in der Qualifizierung von Lehrenden mitzudenken und mit Formaten zu adressieren. Das hat für uns zu vier wesentlichen Ideen geführt. Das eine ist, dass wir sagen, Qualifizierung, die wir formal anbieten, hat primär den Impulscharakter. Das zweite ist, dass wir sagen, wir ermöglichen Lernen durch Netzwerke an jedem Punkt, in jedem Angebot, was wir haben. Das dritte ist, dass wir sagen, wir müssen an die konkreten Probleme und Rahmen finden, die Qualifizierung beinhalten, die aber konkrete Probleme in den Fächern bei den Lehrenden lösen. Und der vierte Ansatz ist, ich gehe die vier Punkte alle jetzt gleich noch im Detail durch, ist, dass für uns die Idee von Lehrprojekten einen herausgehobenen Fokus hat. Qualifizierung als Impulse, was meine ich damit? Ähm, uns geht es darum, dass, wir, dass der Großteil unseres Qualifizierungsangebots sehr niedrigschwellig, ähm, sehr angepasst an individuelle Lernpfade und an individuellen Berufsalltag ähm, ist. Ich habe ein Beispiel ähm, von einem Format, was wir Covid-bedingt gerade nicht durchführen können davor aber gemacht haben und sobald wir wieder in Präsenz können, auch wieder durchführen werden. Das Format heißt Medien zum Frühstück, das dauert 90 Minuten, findet immer um 8 Uhr morgens ähm, statt, beginnt mit einem 10- bis 15-minütigen Impuls, meist zu ähm, einem medialen Lehr-Lern-Setting, hat dann eine Hands-on-Phase und hat ein gemeinsames Frühstück mit allen Lehrenden, die da sind. Die Idee ist hier, dass man äh, eine erste Idee von einem Bereich bekommt und ihn dann selber mit in die Fächer nehmen und da weiter testen kann und gleichzeitig, dass man dadurch, dass man um 9.30 Uhr fertig ist, keinen freien Tag für Weiterbildung braucht, sondern danach einen regulären Arbeitstag noch hinten ähm, dran hat. Ein zweites Beispiel ähm, ist, dass wir unseren, unseren Einstieg in Hochschuldidaktik als individuellen äh, Online-Kurs anbieten, aus dem man sich einzelne Module ziehen ähm, kann und die ja, wie bei Online-Kursen üblich, äh, dann machen kann, wenn es zu, zu eigen, äh, zur eigenen Zeitplanung passt. Der zweite Punkt ist Lernen durch Netzwerke. Ähm, Netzwerken als fester Bestandteil aller Aktivitäten, die wir machen. Ähm, ich habe hier ähm, mehrere Faktoren. Ein zweiter Ansatz, um Netzwerke anzutreiben, sind ähm, Gewohnheiten. Das heißt, äh, wir versuchen, ähm, tradierte Praktiken aus anderen Bereichen in den Bereich der Lehre zu übertragen. Ein wesentliches Moment bei uns ähm, ist die Idee, Lehrfonds aufzusetzen. Wir stecken sehr viel Zeit da rein, äh, die zu finanzieren durch interne oder auch durch Drittmittel. Ähm, Und der Weg zu den Lehrfonds ist einer, der genauso läuft wie Antragsverfahren in der Forschung, nur dann in TU ähm, intern. Das heißt, wir holen die ähm, Lehrenden da ab, wo sie als Forschende stehen, die schreiben ihre Anträge, die kriegen die Rückmeldung wie in Anträgen und die kriegen auch die Anerkennung, wie sie das beim Antrag ähm, schreiben haben und sind dann, wenn sie gefördert sind, eben in einer, ähm, in einer Community aus geförderten Projekten. Ein weiterer Punkt, äh, Netzwerke zu treiben, ähm, sind Ähnlichkeiten, also die Kontaktaufnahme, weil man ein ähnliches Interesse hat. Wir haben ähm, innerhalb unseres Netzwerks ein Format etabliert als Beispiel. Das heißt, und was machst du so? Und hinter diesen Satz setzen wir dann äh, immer ein Thema und laden dann zum Austausch dazu ein. Also zum Beispiel, was machst du so mit Virtual Reality? Ähm, das zieht Personen fachübergreifend an, die sich genau zu diesem Thema auseinandersetzen wollen, unabhängig ihres Erfahrungslevels dazu. Der nächste Punkt ist Nutz Nützlichkeit, Kontaktaufnahme wegen Informationsbeschaffung. Hier geht es äh, uns darum, Wissenstransfer ähm, zu schaffen von Pionierinnen, die bestimmte Sachen schon ausprobiert haben. Das machen wir gerade digital. Ich habe Ihnen hier zwei Beispielthemen mal exemplarisch aufgeführt. Dem Ansatz des Netzwerken funktioniert gut beim Essen folgend, machen wir das, wenn wir ein Präsenz können, in der Mittagspause. Und dann haben wir ein kleines Mittagsbuffet und betonen da auch das Informelle, den informellen Austausch, der dann auch auf die anderen Faktoren einzahlt. Sympathie ist hier der Vollständigkeit halber äh, genannt, wesentlicher äh, Faktor, den man aber nicht wirklich ähm, triggern kann. Verpflichtung ist noch ein spannender ähm, Punkt, Anlässe zum Kontakt, die vorgegeben werden. Ähm, wir haben in unseren Berufungsvereinbarungen für alle neuberufenen Professuren die verpflichtende Teilnahme an unserem Professorenprogramm. Das ist ein äh, zweijähriger Boarding-Prozess. Ähm, und darin inkludiert sind äh, neun Weiterbildungstage, die alle neu, neun äh, didaktische Weiterbildungstage, die alle äh, Neuberufenen machen ähm, müssen. Ähm, da ist wie bei allen anderen Verpflichtungen auch äh, zum Start immer die Ablehnung ähm, und zum Ende hin eine Dankbarkeit, dass der, dass der Boarding-Prozess durchlaufen werden konnte, wenn ich das mal in, in kurz zusammenführe. Ähm, und der letzte Punkt, äh, um Netzwerke zu schieben und Netzwerken zu schieben, ist die Statuserhöhung. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass die Arbeit in den Netzwerken auch sichtbar gemacht wird. Das heißt, wir produzieren in Lehrprojekten Lehrvideos, die die Lehrenden ähm, vorstellen. Wir sind in enger Zusammenarbeit mit unserer Pressestelle dabei, dass möglichst viel über Lehre berichtet wird und dass die Berichterstattung über Lehre nicht auf dem gleichen Level ist wie Forschung, aber dass es eine Sichtbarkeit gibt und dass es einen wirklichen Mehrwert auf dem Level gibt, sich an Netzwerken zu beteiligen. Ich springe in den dritten Punkt, gemeinsames Problemlösen, lösungsorientiertes Arbeiten an individuellen Problemlagen. Ähm, wir haben ein Setting, was wir Fachzirkel nennen, und da übernehmen wir nur die Organisation und stellen die als Service ähm, für die Lehrenden zur Verfügung. Und die können sich mit Problemen an uns wenden, die von einer einzelnen Lehrveranstaltung über die Fachebene bis hin zu hochschulweiten Problemlagen ähm, gehen können. Das kann sein... Ähm, unsere TutorInnen äh, kommen nicht, nicht so gut mit den Erstsemesterstudierenden klar. Oder das kann sein, wir brauchen Orientierungsstudium äh, für die ganze Universität, also alle Spielarten äh, der Problemgröße. Und was wir dann tun, ist ein Prozess, der iterativ nach einem Auftakt äh, mit der Gruppe der Betroffenen zusammen überlegt, was sind die nächsten Schritte. Ähm, und das können äh, Impulse sein, die von außen geholt werden, das kann einfach ein längerer Diskussions- oder auch ein Konfliktschlichtungsprozess äh, sein. Das können aber genauso Qualifizierungsmaßnahmen, die dann zielgerichtet für diese Gruppe eingerichtet werden, äh, sein. Immer mit der Idee, dass der Fachzirkel dann mit, mit einem Ergebnis endet, mit dem die ähm, Auftraggeberinnen ähm, einverstanden sind. Das zahlt dann ganz stark auf diese 70 Prozent äh, ein. Das ist also keine theoretische Diskussion, sondern versucht immer ganz konkrete Ziele zu lösen. Und der vierte Punkt Lehrprojekt, im Fokus. Das ist der wesentliche Paradigmenwechsel, den wir bei uns durchgeführt haben. Wie gesagt, versuchen wir so, viele, so viel Geld wie möglich zu akquirieren, um für verschiedene, um verschiedene Fonds aufzusetzen, um Lehrprojekte zu ermöglichen. Wir versuchen das Ganze ganzheitlich. Das heißt, wir begleiten nicht nur das Projekt, sondern wir versuchen von der Ideengenerierung bis zur Akzeptanz der Idee in den Fächern bis hin zur Projektbegleitung, ähm, einen Rahmen zu bilden für die ähm, Projekte, der die, der die Projekte begleitet, die Projektmitarbeiterinnen, sowohl in der individuellen äh, Entwicklung, aber eben auch über eine Kohortenlogik ähm, als gemeinsame Gruppe, die sich untereinander austauscht, die sich gegenseitig in Lehrveranstaltungen besucht, die so ein peer to peer ähm, Charakter hat und auch da versuchen wir über ähm, Öffentlichkeitsarbeit eine Sichtbarkeit für die Arbeit in den Projekten zu schaffen und gleichzeitig, wenn es unsere internen Gelder sind, auch eine Verbindlichkeit zur Teilnahme an diesem Rahmenprogramm ähm, zu eröffnen. Das als Durchflug ähm, durch die vier ähm, Bereiche, unsere Learnings und die tease ich nur ganz kurz an. Ähm, wie gesagt, wir versuchen, Professionalisierung in einer Expertenorganisation wie einer Hochschule über individuelle Lernpfade auf der einen Seite zu ermöglichen äh, und auf der anderen Seite aber über Netzwerke und externe ähm, Impulse, Inspiration für die Einzelnen und eben auch Lernübertrag zwischen den Einzelnen ähm, zu ermöglichen. Der, das dritte Lern Learning ist, ohne Führung geht es nicht. Das heißt, um diesen Weg gehen zu können, braucht es aus unserer Perspektive die Hochschulleitung, die das Ganze ganz stark äh, mit promotet, sowohl auf einer Kommunikationsebene äh, als auch auf einer budgetären äh, Ebene und die idealerweise auch so einen Walk-the-Talk-Ansatz hat und sagt, ich mache das selber, ich versuche selber Lehrprojekte umzusetzen, ich spreche über meine eigene Lehre und habe da nicht den präsidialen Top-Down-Ansatz, sondern die auch wirklich in den, in den Rollenwechsel geht. Der vierte Punkt äh, sind klare Rahmenbedingungen und untere, unterstützende infrastruktur schaffen, unterstützende Infrastruktur, ist, sind eben die ganzen äh, mediendidaktischen Mitarbeiterinnen, die diese ganze Begleit- und Beratungsstrukturen ähm, wesentlich machen. Das ist viel mehr Zeit als die, die eigentliche Zeit für Qualifizierungsformate ähm, und eben auch ganz klare Rahmenbedingungen, dass sie sagen, äh, wenn sie das und das tun, dann ermöglichen wir ihnen das. Also diese Freiräume, die wir den, den Professuren geben über die, die Lehrfonds, die sind dann auch an Rahmenbedingungen geknüpft. Das ist meine letzte Folie, die zweite Learning-Folie. Ein wesentlicher Punkt ist, dass Forschung und Lehre in diesem Setting kein Widerspruch sind, dass wir sehr viel Erfahrung damit gemacht haben, dass gerade forschungsstarke Professuren in diese Logik der Lehrprojekte mit einsteigen und das auch als zum Beispiel Recruiting für ihren wissenschaftlichen Nachwuchs sehen. Das nächste Learning ist, dass nicht genug kommuniziert werden ähm, kann. Das heißt, äh, es reicht nicht, das irgendwie anzukündigen, sondern wir reden den ganzen Tag über das, was wir da tun, mit so vielen Personen wie nur irgend möglich. Vorhandene Anlasse nutzen und in Strukturen einbinden. Da geht es darum, dass das, was wir tun, keine Parallel-Track zu dem ist, was sonst in der Universität passiert, sondern dass wir versuchen, uns ganz tief ähm, in Bestehendes einzuschreiben. Das heißt, dass wir regelmäßig in Gremien äh, gehen, von den Fakultätsgremien bis zum Senat und da berichten, dass wir aber gleichzeitig auch versuchen, ähm, in Berichtsprozesse äh, zum Beispiel der Fakultäten mit reinzukommen, dass da Fragen gestellt werden, wie, ähm, wie sieht die Beteiligung an Qualifizierungs-, an Netzwerkveranstaltungen und so weiter äh, aus, dass wir ähm, das Professorenprogramm in die Berufungsvereinbarung mit eingeschrieben ähm, haben und so weiter. Nachhaltigkeit muss angelegt und unterstützt werden. Das Problem von Projekten ist immer, dass Projekte enden. Und die Idee, dass das, was dann in diesem halben Jahr oder Jahr in den Fächern entwickelt wird, dass das auch weiterträgt, ist eins, was wir versuchen von vorne an mit anzuschieben. Das heißt, es muss eine Akzeptanz in den, nicht nur bei der einzelnen lehrenden Person, sondern innerhalb des ganzen Faches geben, dass die Ideen weitergetragen werden. Und gleichzeitig braucht es auch dann Anreizsysteme äh, und Freiräume, um das Ganze weiterentwickeln äh, zu können. Sie wissen, das, gerade im digitalen Bereich ist es nicht, damit nicht getan, einen Online-Kurs aufzusetzen, sondern der braucht kontinuierliche Pflege. Äh, und das braucht Zeit und dafür braucht es die Möglichkeit. Und ganz zum Schluss, ähm, Wirksamkeit prüfen. Äh, ich habe gesagt, bei uns ist das ein Work in Progress. Das heißt, äh, wir evaluieren uns regelmäßig ähm, extern. Und für die Lehrenden ist es auch Extrem wichtig zu gucken, was passiert, wenn ich hier Switches in Lehrkonzeption mache. Funktioniert das überhaupt? Und da dann auch Evaluationsmöglichkeiten abseits der eigentlichen Lehrevaluation anzubieten und damit dann auch für Akzeptanz von neuen Lehrkonzepten zu sorgen. Musik